Herr du sagst du könntest besser reben als ich, doch das werde ich nicht so einfach hinnehmen. Deswegen fordere ich dich zu einem Rebbettel heraus, wir wissen ja eh beide, dass du schon verloren hast. Jedoch gebe ich dir die Chance, nicht total zu versagen. Das wirst du aber leider nicht schaffen, mich kann eh niemand besiegen, aber vor allem nicht so ein bärtiger Clown wie du. Noch zum Schluss ein Witz. Du. 하하하하 <laughs> 롤올